In diesem Video zeige ich Ihnen die wichtigsten Bedienungselemente von Word. Zunächst haben Sie oben links die Schnellzugriffssymbolleiste, die Sie mit eigenen Befehlen aus der Befehlsliste von Word befüllen können. Dazu klicken Sie auf dieses kleine Dropdown-Dreieck und können aus dieser Liste Befehle auswählen. Falls Ihnen diese Liste nicht reicht, unter Weitere Befehle können Sie auf alle Befehle, die es in Word gibt, zugreifen. Und Ihre Symbolleiste befüllen. Falls Sie diesen Vorgang zurücksetzen wollen, können Sie die Symbolleiste hier wieder auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Rechts daneben befindet sich die Titelleiste. Die Titelleiste zeigt Ihnen den Titel oder den Dateinamen des jeweiligen Dokuments an. Ich speichere dieses Dokument mit F12 oder Datei speichern unter. Mal testweise ab. und der Titel wird hier eingeblendet. Rechts daneben befindet sich der Zugang für Ihr Microsoft Konto. Hier können Sie auch Kontoeinstellungen vornehmen oder ein anderes Konto anmelden. Der Button daneben bietet Ihnen die Möglichkeit das Menüband automatisch auszublenden oder nur die Registerkarten anzeigen zu lassen. Das ist deshalb sinnvoll, wenn Sie mehr Platz zum Bearbeiten benötigen. Sie können mit erneuten Klick auf diesen Button, diese Einstellung wieder zurücknehmen. Alternativ geht das auch über einen Rechtsklick auf eines der Menüeinträge und Sie können das Menüband reduzieren und wieder einblenden lassen. Rechts daneben finden Sie die klassischen Systemschaltflächen Minimieren, Maximieren und Schließen. Und im Dokument geklickt befindet sich rechts der Scrollbalken, die Scrolllaufleiste für das vertikale Scrollen. Und wenn das Dokument sehr groß dargestellt wird, auch im unteren Bereich der Scrollbalken für das horizontale Scrollen. Rechts unten befindet sich der Balken für den Zoom-Faktor. Hier können Sie die Darstellung Ihres Dokuments vergrößern oder verkleinern. Dies kann alternativ auch mit der gedrückten Steuerungstaste und gleichzeitigem Scrollen mit dem Scrollrad Ihrer Maus erfolgen. Links daneben gibt es drei Ansichtsmodi, einmal den Lesemodus, der geeignet ist für mehrseitiges Lesen von Dokumenten, der Drucklayout- oder Seitenlayout-Modus, früher genannt, in dem ich am liebsten arbeite, weil ich hier alle Elemente gut im Überblick habe, oder auch das Weblayout, wenn man Webseiten erstellen möchte mit Word. Links daneben befindet sich die Statussymbolleiste. Diese kann Ihnen zusätzliche Informationen bieten, wie zum Beispiel, jetzt gehe ich mit einem Rechtsklick darauf und möchte meine Zeilennummer angezeigt haben oder den jeweiligen Abschnitt. Und Sie sehen, wenn ich jetzt schalte, in welcher Zeile sich mein Cursor befindet. Die wichtigsten Bedienungselemente finden Sie in den Menüs von Word. Diese Registerkarten beinhalten thematisch sortiert die wichtigsten Befehle und standardmäßig ist die Registerkarte Start ausgewählt. Hier finden Sie wichtige Textverarbeitungsbefehle wie die Schriftartformatierung, Absatzformatierungen, Formatvorlagen, das Suchen und Ersetzen von Text oder auch das Übertragen von Eigenschaften oder das Arbeiten mit der Zwischenablage. Links daneben befindet sich das Menü Datei. Hier können Sie neue Dokumente anlegen oder bereits gespeicherte Dokumente öffnen. Sie können bereits gespeicherte Dokumente nochmals speichern oder unter einem anderen Namen abspeichern. Sie können Dokumente drucken, für andere Personen freigeben oder auch als PDF exportieren oder per E-Mail versenden. Selbstverständlich kann ein Dokument auch geschlossen werden. Sie können Ihre Kontoeinstellungen nochmals einstellen. Unter Feedback können Sie Microsoft Ihre Meinung mitteilen und bei Optionen können Sie grundlegende Eigenschaften für das Verhalten von Word festlegen.